Wie jedes Jahr haben wir Glück gehabt, dieses Jahr mit der Temperatur hatten wir das Leiden. Wir haben gedacht, hoffentlich schneit es, hoffentlich schneit es und auf einmal, fast zwei Wochen vorher, gibt es diesen riesengroßen Schnee. Gestern beim Abschlussrennen, super, 250 Teilnehmer haben mitgemacht, kein Verletzte und heute ihre Siegerehrung. Ich hoffe, Sie haben auch etwas gelernt, die Schüler haben sich bemüht, Ihnen wieder die neueste Technik beizubringen. Und ich denke, für diese geleistete Arbeit haben sich meine Kollegen auch einen Applaus verdient. Dankeschön. So, dann beginnen wir jetzt mit den Damen Kategorie 1961 und älter. Und haben wir Platz 1, die Otti Steinfuhr. Otti Steinfuhr, Platz 1. Silbermedaille Martina. Jumis, Martina Juminus. Und auf Bronze Angelika Eick. Der letzte Händedruck, noch ein Küsschen vom Skilehrer, soll in Erinnerung bleiben. Die ist von Christian. Silbermedaille die von Toni und die Goldmedaille vom Frischkarl. Oh, Stefan, super. Ja, give me five. Hallo, ich bin der Patrick Brandl. Ich bin der Skilehrer von so. Ja, ich war diese Woche bei der skitest dabei. Es hat eine super interessante und lustige Gruppe bekommen. Einmal eben die Lothar, dann noch sieben weitere. Wir hatten eigentlich eine sehr, sehr tolle Zeit, würde ich mal sagen. Wir haben auch beim Skirennen gute Platzierung gemacht, zweimal Silber. Wir hatten zwar ein bisschen weg mit den Verletzungen, Einmal die Anja, die hatte sich beim Fuß ein bisschen mehr getan, Und dann noch später, hat sie eine Rippe angeknackst, aber trotzdem war es eine schöne Woche. Ich bin, ich bin, ich bin. Das tanzen heute in die wir Wir haben hier Charlie hier, den Skilehrer, den allbekannten Skilehrer in Sulden und weit hinaus in den Alpen bekannt. Charlie, wie geht's dir? Mir geht's gut und äh, ich bin wieder mit vollem Einsatz da in Sulden. Äh, glücklicherweise habe ich wieder Haufen äh, gleiche Leute, die ich gehabt. habe. Habe, die habe ich leider verloren, weil ich nicht ja, mehr zu schon. stark geworden. Oh, ja. Ja. aber trotzdem freue ich mich, dass ich immer, wenn zu uns kommen, schon ein Interview machst und wir alle ein Foto machen und diese schönen Videos, die wir von dir bekommen, ist immer toll. Wir hatten eine super Woche, weil wir haben mit Wetter sehr viel Glück gehabt. Wir haben Neuschnee bekommen am Dienstag, sind nicht so viel gefahren, aber wir haben ein bisschen Tiefschnee geübt gestern, Soweit keine Verletzungen und wir haben eine super Woche. Mir gefällt super. Wir haben eine tolle Gruppe. Das macht Spaß. In der Schnee ist dieses Jahr sehr super. Super Lehrer, super Truppe, wir kommen bestimmt wieder aus der Ich bin zum zweiten Mal hier und es ist alles super. <lacht> Hallo, ich bin der Jürgen, ich bin jetzt schon zum zweiten Mal dabei. Es ist wieder eine super Truppe, ein super Skilehrer und ich komme nächstes Jahr wieder. Hallo, ich bin Susanne. Hin, seit 18 Jahren das erste Mal wieder hier in Soln. Und es gefällt mir wieder super gut. Ich habe ganz vergessen, wie schön es hier ist. Und habe auch eine super Gruppe. Und tolle Stimmung, tollen Schnee. Ich bin sehr zufrieden und komme wieder. Hallo, also, hallo. ich bin der Bauer Gruß, ja. Ich komme aus Niederklein. habe daheim ein paar Schweine. Ja. Sozusagen wie right. Und jetzt hat mich der verhaftet der Luther gefragt, warum ich hier bin. Ist doch ganz klar. Das Essen im Hotel ist genial. Die k sind überragend. Ja. Und dann die netten Leute hier in der Gruppe sagen, bis natürlich unser Skilehrer, der Patrick, eine Wucht. Der hat es geschafft, mich schon am ersten Vormittag fertig zu machen. Schafft meine Frau fast nie. Ich bin der Peter, ich bin zum dritten Mal in Suchen. Äh, dieses Jahr ist mein Skilehrer, der Jonas, leider nicht da und ich fahre mit dem Patrick. Äh, das macht ziemlich viel Spaß. Bin allerdings erst am Dienstag, äh, Montag zur Truppe gestoßen, am zweiten Tag, da ich erst mit äh, Sergio gefahren bin, der älteste Skilehrer hier in der Gegend, aber wir waren leider etwas zu langsam volle Tropiker, klassische Leerer. Südtiroler Gastlichkeit. Macht Spaß. Und dann hier mit dem Stefan sowieso. Toller Kerl. Ja, aber du musst und dringend erwähnen, dass Lothar die genialste Idee mit der spaghetti hat. Ich sag das noch mal ganz genau. Also Lothars Idee mit der spaghetti ist ideal. Ein Freund hat mir das hier empfohlen und äh, hat gesagt, Robert, das wäre auch was Ideen. für dich. Und und ist was beigebracht. Ich fahre mit ihm selbst ins Ski. Aber, G und aber das Skifahrtliche Niveau, was hier bei einer Familie hier am mindestens... Ja. ...Kreisestare. Ja. Weile als Rimmelmänner ja. gibt ja. es eine Stimme bei der Welt. Ganz schön empfehle. Ja. Ich bitte Bauer sei frei. Ich habe den armen Bauer am ersten Tag so fix und fertig gemacht, dass am zweiten Tag der liebe Norbert mit mir tanzen musste. hat super geklappt. Skifahren ist top. Wir haben einen Super Skilehrer. Der Patrick macht seinen Job wunderbar. Ja, ansonsten. Besser geht eigentlich gar nicht mehr hier. Er kritisiert jetzt bloß noch. <lacht>